Ja, hi, schön, dass ihr dabei seid, direkt bei meinem ersten LinkedIn Live und ich habe mir einfach gedacht, ähm, ich mache ein neues Format, nämlich Blickwinkel Kunde, so heißt nicht nur mein Podcast, so heißt nicht nur der Club, in dem ich die Leute versammle, die sich äh, mit den Themen Kunde und Kundenbeziehung und gute Zusammenarbeit der Mitarbeiter miteinander beschäftigen, sondern ähm, das ist eben auch hier dieses Format, das heißt Blickwinkelkunde live und äh, in der Rubrik sozusagen fragt mich alles. Das heißt, ihr habt jetzt eine Viertelstunde Zeit, mir einfach Fragen zu stellen. Und ja, warum Fragen? Ganz einfach. Äh, vielleicht interessiert euch irgendwas zum Thema Social Intranet. Das ist nämlich das Thema von heute. Was ist ein Social Intranet? Was kann man damit machen? Wie kann es im Zweifelsfall dir helfen? Schreibt doch einfach mal äh, die Kommentare hier in den Chat. Ähm... Na, ich gucke mal hier, ob ich auch den Chat auch sehen kann. Das wäre ja sonst ein bisschen doof. So, machen wir mal weiter. So, was ist überhaupt ein Social Intranet? Das ist eigentlich gar nicht so schwer. Das ist sozusagen, naja, Intranet kennt im Zweifelsfall jeder. Das ist irgendeine interne Webseite, Webseitenkonstrukt, internes Portal, wo Mitarbeiter alle möglichen Sachen finden. Sei es rechtlich vorgeschriebene Unterlagen, die man den Mitarbeitern zur Verfügung stellen muss aushändigen muss, irgendwelche Vorschriften, Arbeitsanweisungen etc., äh, Notfallpläne ähm, bis hin zum wichtigsten in vielen Unternehmen, den Kantinenplan. Aber natürlich geht es auch darum, ähm, Informationen bereitzustellen, die nicht von oben, also von Top-Down bereitgestellt werden, sondern im Zweifelsfall auch ähm, von von einzelnen Ebenen rauskommen. Also zum Beispiel die IT kann dort ja mitteilen, was sie für neue neues System einführt, was es für neue Ansagen gibt, was es für neue Vorschriften gibt, für neue Systeme etc. Und da geht es dann darum, Informationen bereitzustellen im Unternehmen. Und ich sage immer, eigentlich ist die Grundregel relativ einfach. Es geht darum, dafür zu sorgen, dass derjenige, der die richtigen Informationen benötigt, die auch bekommt zum richtigen Zeitpunkt. Ja, das hört sich alles trivial an, ist es gar nicht so. Manchmal gibt es als Social Intranets oder Intranets auch ziemliche Bleiwüsten, wo alle Informationen reingesteckt werden. Dann gibt es da oben eine schlechte Suche drauf und wenn da einmal eine Information drin ist, findet man sie nicht. Was im Zweifelsfall dazu führt, dass die Information nochmal in einer etwas anderen Version eingestellt wird. Und nochmal und nochmal. Und das alles ein bisschen anstrengend sozusagen. Ähm, viele Leute sind dann davon äh, recht genervt. <lacht> Und das muss eigentlich gar nicht sein. Also, ähm, ich schaue hier gerade mal, ob hier irgendwo auch ein... Ah, genau. Biene hat gefragt, ähm, kannst du etwas zur Größe eines Unternehmens sagen, für das sich ein social Intranet bereits lohnen kann? Ja, also social Intranets gibt es in gigantomanen Größen, sag ich mal. Ähm, das Größte, was ich aufgebaut habe, waren ungefähr 10.000 Mitarbeiter. Ähm, das Kleinste, was ich aufgebaut habe, äh, ist genau für zwei Mitarbeiter. Und äh, das ist nämlich das, was ich mir mit meiner Frau teile. Hört sich blöd an, Social Intranet. wieso? Könnt ihr nicht miteinander reden? Doch, können wir, aber wir nutzen halt eine ganz andere Funktion. Wir nutzen halt eine Funktion äh, eines Wikis. Also Wiki für diejenigen, die das noch nicht mitbekommen haben. Das ist sozusagen ähm, ein eigenes Wikipedia, äh, ein eigenes Lexikon. nee, kein eigenes Lexikon, sondern eine Möglichkeit, dass jeder Informationen einstellen kann und äh, auch bearbeiten kann. Genau deswegen ist Wikipedia halt eben so groß geworden, wie es groß geworden ist. Und ist auch deswegen genauso nützlich, wie es nützlich eben ist, weil ähm, jeder kann eine Seite öffnen, kann sagen, ich bin Experte für mittelalterliches Messerschmieden und kann dann im Zweifelsfall äh, aufschreiben, wie er das macht, warum er das macht, wie man das früher gemacht hat, wie man es heute macht, wie man vielleicht den Stahl auswählt, etc. Et und ähm, ne, auf Hobby bezogen, aber natürlich auch eben auf alle möglichen anderen Prozesse, Produkte, Projekte. Ähm, wir persönlich nutzen ähm, dieses äh, social intranet dieses wiki für äh, projekte an denen wir zusammenarbeiten wir machen dort einfach einen raum auf und dort sind alle informationen zu diesem projekt so dass äh, jeder sofort zum aktuellen zeitpunkt sehen kann moment was war der letzte stand da hatten wir gesprochen aha das sind die Meilensteine des nächsten Projektpunkts. Aha, das war nochmal der Ansprechpartner beim Kunden. Ach ja, genau, wir hatten diese Punkte besprochen. Das sind die nächsten Meilensteine. Das ist die Roadmap. Ach ja, genau, war im März, Mitte März wollten wir live gehen. Alle Informationen an einem Ort. Unglaublich nützlich. Und das, der Gag ist, dass wenn man das auf so einem Wiki aufbaut, mh, nicht nur alle Informationen sich dort finden, sondern natürlich da auch eingestellt werden müssen. Und das bedeutet, man muss die Mitarbeiter enablen oder befähigen oder dazu motivieren oder denen klar machen, warum sie es tun sollen, dass sie Informationen dort einstellen. Also man bereitet im Zweifelsfall mehrere Räume vor für Projekte, für Themen, für Abteilungen, für kann man sich ausdenken, ist total egal. Die, äh, die Räume sind im Zweifelsfall hierarchieunabhängig, also nicht untereinander hierarchisch aufgebaut, sondern einfach flach nebeneinander. Und es gibt vielleicht einen Raum zum Thema, wie sieht unsere Firma im Jahr 2025 aus? Und dann kann man äh, im Zweifelsfall die Kollegen mal bitten, da ein paar äh, Ideen aufzuschreiben. Man kann selber drei aufschreiben, schickt dann den Link zu diesem Raum in die Runde zu anderen Kollegen und sagt, hey, sagt doch einfach mal, was meint ihr denn dazu? Ich habe schon drei Punkte aufgeschrieben, sind die Quatsch oder würdest du die ergänzen? Und relativ schnell ergibt sich dann immer, dass die anderen, die dann nämlich die Berechtigung zu haben, das dort einzutragen, genau das tun. Und dann im Zweifelsfall sagen, ey, dein Punkt 2, Quatsch, würde ich so schreiben, würde ich umschreiben, ich habe aber noch Punkt 4 und Punkt 5 ergänzt. Und relativ schnell wächst dann in diesem Raum die Information zu diesem Thema oder die Ideen von einigen Kollegen. Und jeder, der im Zweifelsfall diesen Link zu diesem Raum hat, kann, auch wenn er äh, im Zweifelsfall jetzt mal ein langes Wochenende hatte oder äh, Urlaubszeit und zwei Wochen gar nicht da war, diesen Link anklickt, landet er wieder im Raum und hat zu dem Zeitpunkt das beste Wissen, was es über dieses Thema gibt, das aktuellste Wissen. Und ähm, der Andreas schreibt, das ist ja eigentlich, äh, was schreibt er? Na, Moment, hallo Andreas, das ist ja eigentlich ein Muss, um schnell, transparent und effizient zusammenzuarbeiten. Äh, genau, sehe ich eigentlich auch so. Äh, trotzdem gibt es aber extrem viele Unternehmen, für die der Kommunikationsweg ist, äh, ich habe dir doch eine E-Mail geschrieben, ich habe dich doch in CC gesetzt, äh, ich habe es auf dem Laufwerk abgelegt oder, naja, diese Information hast du ja gehabt, die lag ja schließlich auf dem SharePoint, neben den anderen 20.000 Dokumenten in einer Ordnerstruktur, die ihresgleichen sucht. Schön sind dann auch, indem man solche Lösungen versucht wie, wir haben zu viele Informationen, niemand findet was, wir müssen mal unser SharePoint strukturieren, wir machen mal eine neue Ordnerstruktur und dann macht man eine neue Ordnerstruktur. Das ist dann ein Projekt, man stellt dann fest, es ist irgendwie doch ganz schön aufwendig, die Leute haben ihre alten Dateien nicht wegsortiert in die neue Hierarchie und zack hat man zwei Ordnerstrukturen parallel, habe ich Dinge, schlimme Dinge erlebt. Also für mich definitiv ein Muss, also Social Intranet, in meinem Verständnis ist das sowas wie, naja, ein trojanisches Pferd, um äh, eine gute Zusammenarbeitsplattform in Unternehmen etablieren zu können. Weil es sieht aus wie ein Intranet nach außen. Man kann, äh, naja, alle wichtigen Informationen finden, bis hin zum Kantinenplan im Zweifelsfall. Aber man kann dann eine ganze Menge mehr machen. Man kann sich nämlich beteiligen. Im Zweifelsfall gibt es dann keinen abgestellten Mitarbeiter, der jeden Montag die PDFs, die vom Catering-Unternehmen äh, den Kantinenplan anliefern, dort einstellt als PDF, sondern vielleicht hat einfach der Kantinenbetreiber tatsächlich einen Zugang und kann den Kantinenplan selber einstellen. Und vielleicht nicht nur als PDF, sondern vielleicht integriert auf einer Seite. Vielleicht fragt er da auch mal, wie haben die Rezepte gefallen? Wie haben die die Essen gefallen in der letzten Woche? Oh, schau mal, Currywurst-Pommes kommt besonders gut an. Das ist ja toll, machen wir wohl öfter. Also es geht eben um Zusammenarbeit. Und das ist dieses Wort Social, was dort im Social Internet drin steht. Es geht halt eben darum... Kommunikation aufzubauen, hin und zurück, also nicht nur im Sinne von senden, also der Herr spricht zum Volk, die neue Marketingstrategie muss kommuniziert werden, deswegen senden wir die einmal an alle, dann haben die die, sondern es geht halt eben auch darum, sich im Zweifelsfall mal vorzustellen, ist das beste Wissen des gesamten Unternehmens immer oben in der obersten Heeresleitung angesiedelt, weiß der Vorstandsvorsitzende immer, alles von seinem Unternehmen bis hin ins letzte äh, Glied und kleinste Detail und kennt er jeden Kunden persönlich? Nein, wahrscheinlich ist es nicht und es ist auch wahrscheinlich gar nicht, gar nicht seine Aufgabe, sondern das Ganze funktioniert halt, wenn man die Zusammenarbeit zwischen Abteilungen gut macht und zwischen äh, Bereichen und Tochterunternehmen. Was ich oft äh, erlebe, ist, dass Kommunikation nicht wirklich fließt, sondern dass Kommunikation immer so an Zuständigkeitsbereichen entlang fließt. Also äh, der Vorstandsvorsitzende verkündet was, geht in die erste Führungsebene, geht in die zweite Führungsebene, die treffen dann im Zweifelsfall irgendwann die Teamleiter und die, äh, ja, die geben es dann an das Team weiter. Und das Team sagt, was, was sind das für eine Entscheidung, das haben wir doch schon vor vier Jahren mal ausprobiert, hieß damals so, haben wir doch festgestellt, hat nicht funktioniert, warum es nicht funktioniert hat, steht in diesem Dokument. Das ist eine super werthaltige Information, die müsste eigentlich wieder zurückgespielt werden. Gibt man dann an den Teamleiter, der Teamleiter gibt es einen Abteilungsleiter, der Abteilungsleiter gibt es nicht an den Bereichsleiter, weil der sagt, ich habe in 14 Tagen äh, mein Jahresgespräch äh, nicht, dass ich dem jetzt irgendwie mit Problemen komme, ich verschweige es mal und schon dauert diese Information, bis sie ganz oben angekommen ist, da wo sie im Zollfall für die Entscheidung hingehört, einfach viel zu lange. Und das ist schade. Und deswegen ist so ein äh, Social Intranet eher so ein trojanisches Pferd, in dem man Kommunikation unabhängig von Hierarchien, unabhängig von Bereichen, Abteilungen, Zugehörigkeiten gestalten kann. Und das äh, relativ einfach. Kostet das Millionen? Nee. Kann man dafür Millionen ausgeben? Ja. Ich äh, bin ja ab und zu mal als Redner unterwegs, auch digital, und habe eine Anfrage bekommen von einem großen deutschen Automobilhersteller, die zwei Jahre lang ein Social Internet aufgebaut haben, als ich gefragt habe, warum hat das so lange gedauert, dafür gibt es etablierte Systeme am Markt, damit kann man es relativ schnell live bringen, wenn man ein sinnvolles Konstrukt hat, war die Aussage, ja, wir mussten ja ganz viele Funktionen rausprogrammieren lassen. Okay, ich habe nachgebaut, was rausprogrammiert werden äh, wurde. Die Kommentar- und äh, feedback bei Posts des CEOs wurden rausprogrammiert, hart rausprogrammiert. Das heißt, äh, erstmal hat man am Code rumgefummelt, was äh, dafür sorgt, dass im Zweifelsfall beim nächsten Upgrade das wieder Ärger macht und einmal auf die Füße fällt. Ähm, aber was so ein System auch total ad absurdum führt, weil wenn der Vorstandsvorsitzende irgendwas sagt, warum, zur Hölle, soll nicht irgendjemand sagen können, da ist ein Schreibfehler, ich korrigiere das mal eben, oder warum soll nicht jemand sagen können, ah, gute Idee, haben Sie auch schon daran gedacht und wenn Sie daran gedacht haben, haben Sie auch berücksichtigt, dass wir hier das schon mal gemacht hatten, hier ist ein Dokument, schauen Sie mal den Link an. Warum nicht ich weiß, weil das manchmal nicht so gern gesehen wird, weil viele Leute glauben, sie hätten das, Wissen unter ihr, das globale Wissen unter ihnen. Das stimmt aber im Zweifelsfall nicht, weil die Leute, die den ganzen Tag mit Kunden interagieren, im Kundenservice etc. haben super viel Wissen, ganz speziell, ganz granular und das, diesen Rückkernal muss man schaffen. Und das ist halt so meine große Leidenschaft, genau das zu tun. Freut mich, dass der Andreas hier geschrieben hat, also ich glaube, das ist wirklich genau ein Muss, um transparent und effizient zusammenzuarbeiten, weil man dadurch einfach schneller wird. Weil wenn jemand verkündet, schaut mal, wir haben hier ein neues Projekt, wir haben das umgesetzt, es ist live, damit könnt ihr jetzt das und das machen und irgendjemand schreibt darunter, warum habt ihr das denn gemacht? Das haben wir schon seit zwei Jahren, das heißt so und so, hier ist der Link. Weißt man, in dem Moment schlagartig, da ist was schief gelaufen, wir haben nicht genug miteinander gesprochen, wir haben jetzt 100.000 von Euros rausgeblasen. Aber es ist sehr heilsam, weil man plötzlich sieht, äh, Mist, hätten wir mal besser vorher miteinander gesprochen und das führt ein bisschen dazu, dass man das beim nächsten Mal auch tun wird. Deswegen ähm, meine mein Empfehlung, denkt mal über so ein Social Internet nach und ich hatte ja gesagt, äh, man kann dafür Millionen ausgeben, wie bei dem äh, deutschen Automobilhersteller. Äh, das gibt es aber auch als Open Source Lösung, das kostet keinen Cent ähm, und kann man im kleinen Rahmen wirklich total einfach umsetzen. Und Darüber solltet ihr immer nachdenken. Das ist ein riesiger Hebel, um die Zusammenarbeit deutlich effizienter zu machen. Und ich möchte jetzt gar nicht das Corona-Thema aufmachen und noch sagen, ähm, oh, denkt daran, äh, im Homeoffice, da müsst ihr ja auch die Dokumente immer hin und her schicken. Nee, arbeitet doch vielleicht mal gemeinsam auf einer so einer Zusammenarbeitsplattform, die nach außen als unschuldiges Social Internet herkommt und das geht halt relativ einfach, weil im Zweifelsfall locken sich die Leute, ob sie im Büro sind oder zu Hause, auf derselben Plattform ein, haben da ihre Räume von ihren Projekten, locken sich da ein und sehen das beste Wissen zur besten Zeit genau an diesem Ort. Ähm, natürlich, wie Biene gerade sagt, Offenheit muss auch gewollt sein. Und das ist leider nicht oft so. Ja, stimmt. Ähm, weil sozusagen, wie soll ich sagen, Wissen ist ja auch Macht. Das hört man oft. Aber... Andersrum ist es eben auch Macht. Und wenn Wissen sozusagen, was abgeschirmt wird durch verschiedene Führungsebenen, plötzlich direkt von ganz unten, der Basis, nach ganz oben, der Führung, äh, gelangt, kann das extrem viele Sachen auslösen. Im Zweifelsfall stellt man fest: Schau mal, warum ist diese Information nicht vorher zu mir gekommen? Du, liebe Führungskraft, hättest sie doch wissen müssen. Damit haben wir das Ding jetzt ins Sand gesetzt. Ich habe falsche Entscheidungen getroffen. Also. Ich halte das für unabdingbar, weil der wahre Feind sitzt ja nicht im Unternehmen, sondern der sitzt im Zweifelsfall da draußen, weil das der Wettbewerb, der einfach viel schneller ist als du selber. Und deswegen, denk drüber nach, wie kriegst du deine, deine Informationen so schnell gesteuert, dass sie eben zum rechten Zeitpunkt am richtigen Ort sind. Ja, das war sozusagen mal der erste Blickwinkelkunde live in der Geschmacksrichtung. Frag mich alles heute zum Thema Social Intranet. Ich hoffe, es hat dir gefallen. und ähm, ja, das war's auch schon. Schauen wir wieder rein. Jetzt noch kurz 20 Sekunden vom Sponsor und bis bald. Dein Oliver. Dir gefällt der Blickwinkel Kunde Podcast? Dann wirst du den Blickwinkel Kunde Club lieben. Im exklusiven Mitgliederbereich findest du Lösungen aus gelebter Unternehmenspraxis, Inspirationen für mehr Mitarbeiterzufriedenheit und Schritt-für-Schritt-Anleitungen zu profitablen Kundenbeziehungen. Registriere dich jetzt gratis. Unter www.blickwinkel-kunde.de und werde Teil einer lebhaften Community. Worauf wartest du? Wir sehen uns im Club!